Number 15. Mike Beezers verschwundene Abos Mike hat auf seinem YouTube-Kanal Mike Samen 250-Abo-Special gemacht, obwohl er diese gar nicht mehr hat. Ein YouTuber namens Tara hat mir auf Skype, was jeder noch benutzt, eine geheime Videodatei geschickt. Vielleicht hat YouTube sie ja gelöscht, aber auch wenn Mike es nicht will, ist es das, was er bekommen hat. It's just a a game ah, hallo, hey, hallo Leute! Willkommen zu dem besten Format auf YouTube. Äh, Dubstep-Intros. Wir spielen heute Folge 99,69. Heute fappen wir mal wieder und, ähm, ich hab hier einen tollen Namen, müssen wir mal ganz kurz ändern. Äh, du legst halt mega. Ja, du bist mega. Äh, oh. Perfekt! Guck dir mal meinen Nachbarn an! Äh. Okay. Ja, das ist das kreativste Format auf ganz ähm, oh, Twitter. wenn du Deutsch eigentlich. Oh! What the fuck is this? Was ist das, Mike? <lacht> Warum liegt hier Stroh rum? Warum, Warum muss so eine Maske auf? Warte, ich brauch mal hier den richtig dicken... Warum liegt hier Stroh rum? Nee, den richtig dicken... Oh yeah. das, das ist wie jetzt <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Wie kommst du da auf? <lacht> Ach, oh! So. Ähm... Das sieht so aus wie ein Dammel. jetzt Was? Was? was? Malen jetzt das... ist was ich gemalt habe. Okay. Perfekt. meinst oh, oh, <lacht> du auch? Ja, ja, ich meine Warte, wir machen das so. Mach deine Hausaufgaben. Äh, HW, keine Ahnung. Äh, und dann der Junge, voll traurig, der will Call of Duty spielen. Und ja, da bin ich fertig. Ah, oh, ja. <lacht> free. Fight! Du <shrieller> <bin jetzt> so <lacht> mal, <ein bisschen> <lacht> mal, was ich geschrieben habe. was Creeper. geschrieben warst du du ziemlich nah dran. du du du du du keine du Ach so, ich, hab das, ich hab das falsch gemacht. Ich hab, ich hab anstatt Birne ich, ich. Boah, ich bin aber auch schlau, also mit Minecraft da warst du schon ziemlich nah dran Weil es eigentlich das hier ist, nicht Birne, sondern Sondern Das ist, das ist, eine bitte, eine bitte, du hast so Minecraft gespielt Ich habe einfach fucking Birne gelesen ist ich hab Birne ja. gelesen und hab das dann genommen. Ich lappen. Ich geb' dir hier jetzt zwei Tipps. Okay, hier, Wally. Ich geb' dir zwei Tipps. Was willst du? <lacht> the fuck? Ja, the fuck <lacht> ist das, Alter? Ich hab keine Ahnung, worauf du redest. Top. Perfekt. Was ist das? Ja, guck mal, das, das rechte, das linke, vielleicht weißt du ja. Vielleicht erkennst du es ja. Joll. Hä, was hat das. Achso, du bist eine Fla. Das sah heißt <lacht> so aus wie ein Mensch. <lacht> was? Das war ein Mensch? Dann will er, will er, will er. Äh, will er. Titanic. Fuck. Er will ihr hochhelfen. Und was ist der Mann dann? Der Mann ist ein. <lacht> wenn man oh. unter Zeitdruck, kann man nicht so gut malen. Tut oh. nicht, Leute. Das nehmen wir. Das nehmen wir, das wird hot. Als ob du das nicht errätst. Wallah. Was ist das denn? Ah, ja, jetzt... oh, oh. ja, Junge, das, das, ist das ist mega hässlich. Hä? Das, das ist richtig. Doch, das kennt man doch. Siehst du, was ich selber Das ist voll einfach gewesen zu erkennen. Fertig. Du kannst auch gerne ausmalen, das weiß ich du schon. Ich hab mehr Punkte als du. Ah! Oh. <lacht> Sorry. Jetzt, das nehmen wir erstmal, weil das ist eigentlich. Oh Gott. Baumst Ach, als ob. Wie fällt alles ein auf so Baumstumpf? Willst du mich eigentlich. Fuck, oh, komm. Oh. Ich. Ich. Ich. Ja, also, das habe ich auf jeden Fall nicht. Ähm. Leben. Also, das, weiß ich jetzt nicht, das hast du jetzt gesagt. Komm, ich nehme das Wort, weil das habe ich jetzt nicht das Wort. Ähm. Wie nennt man das denn, wenn man fettes? Äh, zu viel beim Meck ist? <lacht> <Das war> so also, <lacht> ähnlich. So nennt man das doch nicht. Ach so. Vor die Folge zu Ende ist, gucken wir uns jetzt an, wie Ben, äh, ja, hier Trick, Trick, Roll, Spielt mein oh, grafik okay. Okay, wir, wir sehen jetzt, wie, wie schön Ben ein Affen malen kann. Das, das wird richtig hot. Ich oh. dachte. Oh, Gesundheit. Oh, guckt euch das an, wenn das kein Art ist. Ich meine, sowas wird in, in Museen verkauft für 10 Millionen Euro. Als ob... <lacht> ja, also no difference, ne? Also das Bild ist wie die Mona Lisa, ich meine, guckt euch das andere an. Das erkennt ihr. <lacht> aber das hier nicht. <lacht> <Der Besen>. <lacht> da. <lacht> Perfekt. Das erkennt ihr. Das hier. Aber das hier nicht. Ja. <lacht> Ich meine meinen fucking Helikopter. Hat er gerade? Hat er gerade? Oh jetzt kommt die Schere. Ja. Bitte nicht falsch. Bitte nicht falsch. Du Spaß das, das ist nicht junges Alter. Ja. Digga, wie kommt der darauf? rauf? Ja, ja. Hast du, ja. Warte, warte, warte, hat er da gerade eine Katze gezeichnet? Da hat jemand einfach eine Katze gezeichnet. Das ist ein Nagel, Leute. Das ist ein Nagel. Ein Frosch. Ähm, wie meint man ein Frosch? Wie? Wie? Wo, dein Ernst? Mal einfach mein Profil mit. Was? <lacht> Ich, ich verstehe das nicht. Cool. <lacht> warte, warte, warte. Ich muss, ich muss davon screen- Screenshot machen. Das Profil mitnehmen. <lacht>